Als treuer Gefolgsmann eines Führers. Ich bereue nichts. Rudolf Hess! Rudolf Hess! Stünde ich wieder am Anfang, würde ich wieder handeln, wie ich handelte.